In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Moderation der Teilnehmenden in der Webkonferenz. Dazu schauen wir uns die Teilnehmerleiste an der linken Seite an und insbesondere das Zahnradsymbol. Ich würde nur einmal meine Teilnehmenden bitten, mir ein Feedback zu geben, ob sie die Veranstaltung gut oder schlecht finden, und wir sehen an der linken Seite, dass uns ein Feedback hier im Status-Icon angezeigt wird. Wenn ich nun das Feedback erhalten habe und einen Eindruck bekommen habe, kann ich über das Zahnradsymbol alle Status-Icons zurücksetzen. Schauen wir uns die weiteren Einstellungen an. Als zweiten Punkt gibt es Konferenzstummschaltung aufheben. Dies bedeutet nicht, dass bisher alle Teilnehmer stummgeschaltet sind, sondern dass neu beitretende Teilnehmer stumm geschaltet werden. Wenn wir nun darauf klicken, ändert sich zunächst an den bisherigen Einstellungen nichts. Das bedeutet, jeder Teilnehmer hat jetzt sein Mikrofon ein- oder ausgeschaltet, so wie er es möchte. Jedoch kann ich nun über einen Klick auf Alle Teilnehmer stummschalten eben dies tun, oder aber auch auswählen, dass ich alle Teilnehmer außer dem Präsentator stumm schalten möchte. Im nächsten Punkt kann ich die Teilnehmerliste runterladen. Ich mache das jetzt einmal und man sieht, es wird eine Datei hinuntergeladen, die ich jetzt mit einem Editor öffnen kann. Darin werden einfach in einer Liste alle Namen, die gerade in dem Meeting sind, gespeichert. Als letzten und umfangreichsten Punkt schauen wir uns an, wie man die Teilnehmerrechte einschränken kann. Dazu gehe ich wieder auf Teilnehmer verwalten und klicke hier auf Teilnehmerrechte einschränken. In diesem Fenster sehe ich die Funktionen, die ich einschalten kann und den Status, ob sie aktuell freigegeben oder gesperrt sind. Im ersten Punkt kann ich einstellen, ob die Webcam freigegeben werden darf. Ich ändere es jetzt einmal. Jetzt wird sie gesperrt, jedoch erst, wenn ich unten auf Anwenden geklickt habe. Nun wäre es also den Teilnehmenden nicht mehr möglich, ihre Webcam einzuschalten. Im zweiten Punkt, die Webcams anderer Teilnehmer sehen, kann ich einstellen, ob die Teilnehmer untereinander ihre Kamera sehen können. Selbst wenn dies gesperrt ist, kann ich als Moderator das Kamerabild trotzdem noch sehen. Im Punkt Mikrofon freigeben können wir sperren, dass Teilnehmer ihr Mikrofon nicht mehr einschalten können. Wenn die Konferenz Stummschaltung eingeschaltet ist, werden alle Teilnehmenden auf einen Schlag stumm geschaltet, jedoch ist es jedem Teilnehmer möglich, sein Mikrofon wieder einzuschalten. Wenn diese Freigabe hier gesperrt ist, können Teilnehmer ihr Mikrofon nicht mehr einschalten. Danach gibt es die Möglichkeit, die öffentlichen Chatnachrichten und die privaten Chatnachrichten zu sperren, sodass die Teilnehmenden einander nicht mehr schreiben können. Im vorletzten Punkt können die geteilten Notizen gesperrt werden, sodass Teilnehmer nicht mehr an diesem mitarbeiten können. Im letzten Punkt können wir einschalten, ob die Teilnehmer sich gegenseitig sehen sollen. Das bedeutet, dass ich als Moderator zwar alle Teilnehmenden sehen und auch die Teilnehmerliste herunterladen kann, die Teilnehmenden gegenseitig jedoch nur mich als Moderator sehen können. Anschließend muss ich unten auf Anwenden diese Auswahl bestätigen. Wurden Teilnehmerrechte eingeschränkt, sieht man dies direkt unter dem Namen mit dem kleinen Gesperrt-Icon. Wenn ich jetzt eine Person direkt wieder zum Moderator befördere, verschwinde dieses Gesperrzeichen, da Moderatoren alle Rechte besitzen. Wenn ich die Person wieder zum Teilnehmer zurückstufe, sind auch wieder die Einschränkungen gültig. Dies waren nun die Moderationsmöglichkeiten, die Sie im Big Blue Button haben.